Oli, Pidi. Oder, oder, oder die denken wir sehen die nicht. Für vier, für vier. Die, auch, wir sehen die nicht. 357, ja, die, ja, die kommen jetzt. Achso, der, der kommt in den Händen hoch. Ja, 357, 357, das sind Pidi, das Ey, Hey, die schießen. Aua! Aua! Wenn ich dich erwische, ich hau dich kaputt. Oksimbil, oh, ich f*** dich. Doch du, doch Ich schwöre, ich deine Mutter, wenn ich dich erwische. Wir standen nur am Laden, haben nichts gemacht, haben Ort. gewartet. Die stellen sich links an die Ecke, denken, wir sehen die nicht. Auf einmal geben die meinem Kollegen Kopfschuss. Ja, ja. So, du, bist, du bist du nicht auf der falschen Seite? Nein, ich ah, bin nee, ja. Oder? Hallo, how are you? How are you? How are you? Hallo? Can, du ja. Can you help me? I'm under Duwatu. Du bist langsam ein großer Junge. How are you? How are you? Can you help me? I'm under Duwatu. Sorry, der Herr Entschuldigung. Hey, hey, Süß. How are you? Ja. Dann gib mir bitte Geld. Den Klinger, aber mal den gib Geld! Aya die Frau Aya Mach dich ab. Fahr weiter! Fahr weiter! Dinge Durchfall, können sie mir einmal unter die Arme greifen. Wer hat gefragt? Wer hat gefragt? Was treckt denn 10-5 weiter bei deiner Stimme? Ah, geil, Digga. Bruder, das ist silent. Sei, Leider, Sein Name und Server werden scheiße. Scheiße, wir werden alles mit der Reißen. Bruder, das ist silent. Eine der Herr vom MD, da, bitte, bitte entschuldigen hallo Sie Schweizer. diesen Hund. Joch, kann ich Ihnen erzählen? Joch, kann ich Ihnen erzählen? Joch, kann das ist der Jochen Schweizer. Komm jetzt mit. Jochen! Jochen! Jochen! Wir gehen in den Jungen. Machen vier Türchen auf. Und verpieseln uns dann, okay? Und los! Okay. Was denn? Hat mich verarscht. Du bist ich so dumm! Digga, ich hätte den ganzen Laden leer können! Ich weiß. Du. du dummer... Der kommt richtig schnell in uns her. Und. Den Button. Ja, einen auf jeden Fall. Oh! Hä, hey, ich werfe mit Schneebällen, Lul. Der ist weg. Das, bieg ab, bieg ab, Junge, bieg ab. Irgendwo hin, aber nicht hey. auf der Autobahn bleiben. Ach nee, da ist der. Wir haben zwei Platten, so können Sie nicht fahren. Oder ist das ein schlechter Pedila? Hä? Oh, Warum steckt der aus? Ist ja dumm? Ja, der ist dumm. Der wollte schießen. So ein knalliges Rumpf. Das trait gar nicht, Mark. Ich will doch nur gucken. Ja, alles gut, aber Massi ist. Mein Auto, der Schwan. Olaf, was soll die Kacke? Ach, oh, Schill. ja. Yeah. ciao, ciao. Was soll die Kacke? Was hieß Disconnected? User disconnected from your channel. Ah, also ich schlafen, bitte. Okay, jetzt ist mein Auto weg. Ja, das steht im Abschlepper. <lacht> oh, no, no, no, no. Scheiße. Die hat wohl Geld von deinen opfern. <lacht> Lecker, ja. Hallo? Hallo? Hallo, Carsten. Was ist denn mit Carsten los? ein Großer? Willst du von mir? Das schlacht ich nicht. Lecker, ja. Uximbille, Wenn ich dich erwische, ich... Du Vogel, ehrlich. Hab mich noch einmal, du bist tot. Was willst du, Junge? Red mal nicht so frech. La Gaia! Mal ins Maul, ey. Legeie! Uximbille, Uximbille, geh mir nicht auf den Weg. Uximbille, ich komm zu dir nach Hat Sintligen. Die... Ich, ich jag dich. Uximbille, ich sitze dich auf dem Flasche. Ich schütze dir die ganze Flasche. Ich, ich, Flasche. Flasche. ich sag dir, du Idiot. Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir! Alarm! Was wollt ihr? Alarm! Was, Was wollt ihr? Wir kennen uns irgendwo. Ja, mir doch scheißegal. Einmal aussteigen. Warum? Warum? Der Fahrer, einmal aussteigen. Warum? Einmal aussteigen. Warum? Weil ich sage. Das ist allgemeine Fahrzeugkontrolle. Ach, allgemeine Verkehrskontrolle, einmal jetzt dran. Einmal Einfach rechts ranfahren oder öffnen das Feuer auf die Reifen. Rechts ranfahren. Rechts ranfahren. Rechts ranfahren. Rechts ranfahren. Rechts ranfahren oder öffnen das Feuer auf die Reifen. Einfach rechts ranfahren jetzt. Recht ranfahren, ja, rechts ranfahren und anfangen sie zu pitten. Wir werden anfangen sie zu pitten. Oder ja, da sitzt mich auf Flo und was kriege ich mit? Ja, er nutzt seine Rammkraft komplett aus. Einmal rechts ja. Ich glaube, ich brauche langfahren. Sie schießen! Mit Waffen und so! Wir werden scharf schießen! Ah mein Schemme Schemme bla bla. bla. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ey, haben die nicht mal reiben gekommen. <lacht> ich finde das krass, wie immer direkt Waffengewalt angewendet wird. Der <lacht> Echt nicht! Als wären sie Piranhas, komm lass <lacht> uns weg, komm zu Papa! Also manche Leute bei euch im PD sind echt kritisch, ne? Ja. Ey, Digga, ja, ja. Wir haben eben Laden gemacht, dann kommen so zwei Rekruten an, die stellen sich links vom Laden an eine Tanke hinter so ein, so ein hinter so einer Mauer, damit wir die nicht sehen, steigen aus und schießen einfach meinem Kollegen in den Kopf. Sag, der, der kommt in den Hände hoch. Digga, sagt 357, 357, da sind Pidinas, hey Ey, die schießen? Oder sehe ich das falsch? Ja, Rekruten, ne? Ja, glaub ich schon. Also sah zumindest so aus. Okay, dann lass den Raub machen. Mappform. Würdest wird das jetzt machen? Ja. <lacht> dann fahren wir auf die Mapproute. Das Video wird so nicht online gehen. <lacht> 90% des Videos kann ich nicht online stellen, weil du deine scheiß Musik anmachst. <lacht> ah ja. Ich kann nicht ausparken, du bist zu so fett, Alter. Verpiss dich. Das ist nur von uh. äh, Dings. Ähm, runtergefallen hat sich äh, ein ja, Das, das sind halt die Borlas, Die Borlas. Das passiert mal beim Brawlers. Oh, hallo der Herr, wie fühlen Sie sich? Ja, Rel okay. relativ gut. Ich hab's dankbar. Danke, der Herr, alles gut Schönen Tag noch. Nicht so gut aus. Dankeschön. Der junge Mann ist gerade am Kommen. Hä? <lacht> oh, sein. Okay, schon. Den, ich bin heute hier praktikant. <lacht> Ja oh. Vielen Dank, dass Sie meinen Penis Blitz gereinigt haben Ja bitte sehr Vielen Dank Das nächste Mal reiben Sie ihn nicht so hart <lacht lacht> Lach ich Alter <lacht lacht> <lacht> Ich, ich kenn diesen nicht. Mann nicht, ja? Hey, Mr. Tread Gaming Mr. Tread Gaming <lacht <lacht> <lacht> Mr. Tread Gaming. <lacht> <lacht> Ey, soll ich nicht scheiße! scheiße. Eigentlich wollte ich den wegschieben, aber hat nicht geklappt. Wo ist mein ist Da, da, da! Fahr' mich zum Nissan! Fahr weiter! So, und, äh, Medic, du musst zur Garage? Fahr' mir mal zur Garage. mir ich hab mir zwei fette geile Brezeln in meinen Ofen gesteckt. Glückwunsch. Bin interessiert. Du ich muss die Brezeln aus meinem Ofen nehmen. Nee, Chicken Nuggets auf. verbrennen, ne? Ja. Meine Chicken Nuggets verbrennen!